Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018. Wir haben die Sensation geschafft. Doppelpol Haas. Ja. Und das mit dem harten Reifen in Q2. Also, wir haben richtig gute Voraussetzungen für dieses Rennen. Es sieht sehr bewölkt aus, sogar eher schon fast nach Regen, aber wir mhm. vertrauen mal, Jeff. Und ihr ich seht sagen, hier meine sagen. Strategie. Sieht, das ist meine. Sieht Sie hier wird hier vielleicht noch variieren. Dementsprechend, ob ich Under- oder Overcut machen will gegen meinen guten Teamkollegen hier. Mhm. Und hier sieht man halt, was ich mal geändert habe. Eine etwas andere Strategie, aber. Mal schauen, Leute. Ich würde sagen, wir starten. Und ja, ja ich mache mir echt Sorgen, ob es nicht wirklich regnet. Nicht nur du. Und dann hätten wir sogar eigentlich die besseren Karten. Weil die anderen werden nicht so lange durchhalten vielleicht. Bis zum Regen. Wobei, wenn ich jetzt was hier sehe, ist es eher bewölkt. Das ist kein Regen. Was ist los mit meinem Lenkrad? Wieso? Ich schau mal kurz bei der Rennleitung, wer welchen Reifen so alles hat. Hypersofts durchs ganze Feld. Wir sind die einzigen Ultrafahrer. Interessant. Nee, mein Lenkrad passt nicht. Ich, ich, ich halte das jetzt gerade und ich steuere nach rechts. Du fährst gerade bei mir. Ja, ne, weil ich kurz im Menü war. Ich äh, muss... Also. Noch... Weil so kann ich definitiv nicht fahren. Ähm... Kannst du es nur in der... A Einführungsrunde. Ja, ich bin gerade dabei. Okay, gut. Ich meine, weil wenn wir restarten, reicht die Zeit vielleicht nicht mehr von mir. Das kla klappt nicht. War das das Schema oder was? Irgendwas passt aber einmal nicht. Das gefällt mir nicht. Vielleicht liegt es daran? Ich weiß nicht. Oh nö, jetzt ist das Übertriebene da drin. Ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Ja, Freue ich mich schon auf den Start. Ja, Leute, ihr habt dann ganz kurz schwarzes Bild. Ich versuche dir viel Zeit hier rauszuholen, indem ich etwas ja, langsamer mache. Meine KI fährt halt weiter. <lacht> ähm... Ich meine, aber du hast dann mehr Zeit zum Einstellen und... Alonso und noch, wir haben es irgendwie geschafft, sich zu eliminieren und rausgesetzt zu werden. Mhm. Oh, du wirst hinter mich gelegt. Ich bin in Führung. Jetzt. Ja, ich glaube, jetzt funktioniert es. Okay, probieren mal zu fahren. Überhol mich einfach mal. Okay, geht nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr ausprobieren. Aber es hat sich gut angefühlt die paar Meter Dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Aber schau mal auf das Startfeld. Die beiden McLaren, die haben wegen Sparen getrieben hier. McLaren? Ich sehe da Force Indias und Red Bulls. Bei mir sind Hartley, Van Dorn, Gasly, Alonso und Verstappen. Ja, hab schon... Hab schon. Hey, warum? Bei mir war auf jeden Fall gelb... Äh, äh, pink. Pink war hinter mir gefahren. Interessant, das wird angezeigt. hatte die Startampel im Auge. Die Start ich habe natürlich jetzt schön warme Reifen. Hm. Aber selbst wenn du vorbeikommst, oh. ich krieg dich sowieso, denke ich. Dafür war meine Pace auf den Reifen besser, fand ich. Nicht so viel. Auf den, aber nicht auf den Hypers. Dann später. Ja, meine ich ja. Boah, ich habe keinen guten Start gehabt. Hamilton ist schon neben mir. Hamilton quetscht mich ein hier drüben. Irgendwo gelbe Flagge hinten hat es bei McLaren gekracht. Ich gehe hier vorsichtig in die erste Kurve rein. Ich will hier nichts kaputt fahren bei dir. Bei mir nichts kaputt fahren. Ich will ein schönes Battle über die Zeit. Ja. Ich bin im Windschatten. Ja, hier ist kein Platz in. Boah, ich habe schon viel Platz gelassen. Ja. Ich habe dich sogar fast berührt. Ich habe dann aber du zurückgesteckt. Du hast mich sogar berührt, vielleicht. Bei mir nicht sogar. Bei mir habe ich noch rechtzeitig zurückgesteckt. Klebt der beim Heck? Du bist irgendwie gleich noch nicht so gut drin. Ja, ich fahre vorsichtig. Ich, ich habe ja kalte Reifen. Ich will da noch nichts riskieren. Also, ich fahre gerade volles Rohr. Deswegen bin ich schon fast mehrfach hinten drauf gefahren. Ich wäre halt dafür, dass jetzt wir. Hab jetzt habe ich eine Kurve mal nicht erwischt und dann ist Vettel jetzt an mir dran. Ich will halt versuchen, dass wir erstmal ein paar Runden hier fahren. Vor allem soll die KI nicht so gucken, dass sie ihre Hypersofts außen nutzt. Verstehst du? Also ich würde gern so weit wegkommen wie möglich vor Vettel, weil ich will nicht die ganze Zeit mich gegen Attacken wehren. Deswegen werde ich natürlich Angriff nach vorne machen sofort. Ja, aber ich meine, dass wir jetzt nichts waghalsig machen, sondern werden halt nur sichere. Und wenn sind. ich die Chance sehe, dann steche ich rein. Wie gesagt, keine verrückten Überholmanöver. Ja, verrückt mache ich nie. Naja. <lacht> ja. ja. Nein, zu nie. Zu wissen nicht gegen dich. Ich mache etwas, wo mein Auto nicht dabei kaputt geht. Und deins hoffentlich auch nicht. Ich will aber nah genug an der Dramen bleiben, um zumindest die Option zwischen Undercut und Overcut zu haben. Und wie viele Verwarnungen hast du schon? Null. Ich habe auch null. Ich dachte nur, weil du gerade sehr weit rausgekommen bist. Da kriegt man keine Verwarnung. Naja, ich habe schon eine Verwarnung im Quali dafür bekommen. war oh, kein guter Sektor Und von Vettel hier. macht die nix naja ich hab grad mehrfach diese eine Kurve da verhauen Warum ich hab Sie nur Schiss dass mir jetzt Vettel irgendwas anstellt gegen mich hier was hat denn der Sauber da hinten gemacht oh sorry Vettel der war einfach in der Box der Sauber da gab es so eine Startkollision bei McLaren okay. von Alonso oder von Dorn geht Vettel habe ich außerdem etwas abgedrängt aber das war auch ein bisschen riskanter Move von ihm mal Hamilton im Heck ja die Runde habe ich leider verloren perfekt genau passen war jetzt dass der S da ist Ja. und jetzt hat die Hamilton durch ich schaue ich nochmal mal zurück attackieren kann in die Kurve rein ja er lässt sehr viel Platz Schau mal, dass du lange wie möglich hinter dir halten kannst vor allem damit die ihre Reifen nicht nutzen können. Ich hoffe doch, dass ich auf Hypersoft schnell genug bin, um dann den Nachteil, den ich auf den alten Ultrasitz habe, gegenüber die, denen, wenn sie auf neuen sind, dann wieder zurückzuholen. Hm. Muss ja halt gucken, dass du sobald die rein sind, dass du pushst wie sonst was. Ja. Ich verbrenne zum Beispiel jetzt schon mein ganzes Benzin, weil es macht keinen Sinn, das zu behalten. Ah, verdammt, ich habe vergessen, hochzuschalten. Mich würde mal interessieren, wie viel Benzin hast du mitgenommen? Wow. Ähm, plus drei Runden, das ganz normale. Ich habe plus eins mitgenommen. Und ich habe mich verbremst. Oh. Battle gegen Hamilton. Wow, boah, das ist auch hier hinten. Der hat auch einen Fehler gemacht, anscheinend. War da nicht was im Qualifying? Ach nee, du hast ihn zerstört, stimmt. Ja. Ich hab da einfach, ich, ich hätte trotzdem versuchen können, die Kurve zu kriegen, aber dann hätte ich eine Kollision verursacht. Deswegen bin ich da einfach nach ich links hab gefahren und habe lieber die 5 ja, Sekunden, Sekunden oder 10 Sekunden hier verloren, als einen Schaden zu haben. Mhm. Bottas macht den Undercut. Jetzt schon in die Box. Das ist sehr früh. Ist Der fährt auf Undercut. Das ist ein Das ist eine Ja. Oder eine Alternativstrategie wegen Crash. Er hatte keinen Crash. Der ist einfach hier hinten gefahren, weil er doch von ganz weit hinten gestartet ist. Okay. Okay, ich habe jetzt eins wieder geschnappt, der war kein Problem. Jetzt heißt es einfach aufholen, was geht. Das war nicht das, was ich mir gewünscht habe hier zum Start. Aber okay, dann wird es ein bisschen spannend gegenüber die gegen die anderen hier. Der hätte ich einfach Hamilton passieren lassen müssen und zurückstecken müssen. Aber ich habe es noch probiert zurückzustechen wie bei Vettel und dann bin ich halt überschossen. Ich hoffe, ich fahre zumindest noch ums Podium hier. Ich kann auch jetzt zumindest mal ERS und Benzin schon dann für später pushen. Wenn die anderen reingehen, weil gegen Science muss ich hier nicht wirklich verteidigen. Ich habe jetzt auch nur noch einen ganz ganz kleinen ähm, kleinen Teil. Okay, meine Berechnungen sind einfach mal verliert 0,03 bis 0,04 Benzin pro Runde auf, auf Standard. Das Solltest du einkalkulieren. Ich gefallen, damit ich später nicht sparen muss. Ich halte das etwa im Ausgleich die ganze Zeit. Weil wenn ich das jetzt sparen würde, dann hätte ich das benzin gewischt die ganze Zeit für den Rest des Rennens. Dann bin ich lieber die ganze Zeit am, am Minimum und unter äh, Regelbissen am Benzin. Vettel und Seins hatten hier eine kleine Kollision, aber Vettel ist durchgekommen. Und nicht richtig, sie hat sich Raikön gegen Hamilton durchgesetzt. Ja, schon vor zwei Runden, drei Runden. Es kann erst eine Runde her sein, weil ich erst vor einer Runde einen Fehler gemacht habe. Auf jeden Fall war in Runde vier schon auf zwei. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,5 Sekunden. Ein super Zeichen. Ich bin in der Runde trotz Spahn nach den ersten beiden Sektoren gleich auf mit Kimi. Der hat die weichen. Und wieder habe ich Vettel hier etwas erwischt. Weil die Kurve ist einfach innen nicht zu nehmen. Wenn man ja, nebeneinander da fährt, dann erwischt immer den so äußeren hier leider. In dem Fall Vettel. Angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich glaube, ich verliere gerade leider Zeit auf Ocon. Durchgehend. Was mir auch freut, ich habe noch keine einzige Verwarnung, wo es ja kassiert. Ich auch nicht. du mal den Teamchef fragen, wie groß der Abstand zwischen uns beiden ist. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 19 Sekunden, ,9 Sekunden. Ja, verdammt. Okay, dich werde ich nicht mehr kriegen. Letzte Rundenzeit Lag bei 140,0. Hast du dich gedreht oder? Ich hatte doch den ich habe doch erzählt, ich musste da zurückstecken, weil ich über mich verbremst hatte und dann habe ich doch alle durchgelassen und mich wieder zurück auf die Strecke gedreht. Okay. Ich wollte sicher gehen. Ich hätte da weniger Zeit verlieren können, aber dann hätte ich eine Kollision riskiert. Ich weiß halt, dass es eben 5 Sekunden war waren als als die an dir vorbei waren. Nee, nee, nee. Doch, ich habe in dem Moment die Nachricht bekommen von meinem Teamchef, dass es fünf Sekunden zu meinem Teamkollegen sind. Das war aber vor dem Dreher. Aber die waren schon Oder während des Drehers. Die waren schon vor dir. In dem dann war es genau während des Drehers, aber ich habe ja dann noch kurz gewartet, bis ich mich wieder auf die Strecke zurückgedreht ja, habe. Aber ich kriege ja den Abstand erst wenn du über den Sekt über, über die SC-Linie kommst. Dann stimmt es nicht, fünf Sekunden waren es auf keinen weil Fall. Weil ich, ich habe war... es auf der Hauptgrade, habe ich es bekommen, auf der Stadt gerade. Dann war das sehr veraltet, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon über 9 Sekunden auf Ocon und Hülkenberg. Okay. Weil nach der Rechnung wärst du zwei Sekunden hinter Reiken und Hamilton gewesen. Ne, ne, war ich nie. Pff, Science, du Idiot. Er hat mich in die erste Kurve gedreht. Also ein Safety Car wäre meine letzte Rettung für dieses Rennen. Wetterbericht? Die Oder Regen. Wir kein kein Regen erwartet. Die Ultras sprechen, bei mir leider stärker ein als gedacht. Was ist deine schnellste Runde? 37,7 Wow oh. Es war in der Runde 2. Seitdem krieg ich die Reifen nicht mehr richtig hin. Weil ich halt auch immer bei den wichtigen Stellen Kampflinie fahren Weil muss. Weil ich fahre hier 37,5 mit den Reifen. Und ich push halt nicht. Ich fahre die meiste Zeit auch. Ich muss halt überall Kampflinie fahren. Hm. Und deswegen verliere fahr ich halt Zeit beim Rausbeschleunigen dann wieder. Weil ich spare hier wie sonst was. Und gebe ab und zu mal wieder was aus an RS und Benzin. Das heißt, es langsam aber sicher kleinen Vorrat ansparen, wenn es nachher auf die Hypersofts geht. Ja. Ich meine, ich kann ja ohne Probleme sparen. Oh Gott, wir fahren zu dritt in die Kurve, das wird nichts. Ich bin zum Beispiel jetzt 37,9 gefahren, also 2 Sekunden schneller als langsam als meine Bestzeit. 4, Sekunden. Und jetzt holt drei auch sogar auf. Okay, lass ich vielleicht doch lieber mal mit dem sparen. Das ist lieber, das ist wichtiger, dass ich Track Position habe. Ich wundere, dass die nicht mehr reingehen auf ihren Hypersofts. Wie lange wollen die denn noch fahren? Runde 12, 13 denke ich mal. Oder Runde 10, 11. Und Ich habe meine erste Warnung bekommen in Kurve 1. Ah, alles klar. Hab mir auch so viel Zeit gemacht, weißt du, das Spiel. Okay, die Reifen sind noch in sehr gutem Zustand. auf meine wie viel haben deine Reifen ähm, 35 Prozent oh Gott was macht vettel hier meine haben am stärksten 30 also interessant dass du auf eine stelle Runde den äh aber angeblich denselben Abbau hattest es etwa und im Rennen ist es, wobei das hast, hast natürlich auch den und alles ja. Da gehen schon mal 1 bis zwei Prozent auf den Reifen. Je nachdem wie viel. Oh Vettel! Der macht hier so einen Schmarrn, das ist unglaublich. Okay, also ich muss konstante 37 zeiten verfahren. Um den Reikön auf Distanz zu halten. Sollte möglich sein. Battle ist durchgewuscht. War nicht mehr zu verhindern. Aber ist auch mal was interessantes, mit wenig Benzinrennen zu fahren. In der Regel fahre ich nämlich immer mit sehr, sehr viel Rundenüberschuss. Also beim 17er bin ich immer mit wenig gefahren und 16er. Gerade 16er bin ich sehr, sehr wenig gefahren. Und der Mercedes kommt sogar vor mir raus. So ein Bullshit. Also ohne Safety habe ich hier wirklich keine Chance mehr. Ist nicht unwahrscheinlich auf der Strecke von daher. Ja. Mir ist es auch in dem Rennen passiert, dass es erst 3-4 Runden vor Schluss kam. Und dann war das zwei Runden da und ist dann wieder reingegangen. Also die, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist dass der Mercedes einfach nicht durchfährt, weil es war etwas früh für eine 1-Stop jetzt denn, von Hypers wechseln. Wenn er noch nicht auf Soft ist, dann schafft er das nicht. Ja, zumindest nicht als CPU. Er hätte mindestens bis Runde 8, 9 zumindest bleiben müssen. Und für vorbei geht rein. Für Nee, der ist in die Box gegangen. Ja, aber er ist halt vorbei, dennoch. Raikön hat nämlich schön aufgeholt. So, jetzt gehen die da vorne alle rein. Also jetzt Raikön wird's wichtig Raikön hat nämlich nochmal einen Schlusssprint gestartet, meiner Meinung nach. Raikön war P2, oder? Ja. Ja okay, den kriege ich nicht mehr. Ich hoffe einfach, dass ich vor dem Rest da rauskomme. Und erstmal den schnellsten ersten Sektor, wo ich einmal auf Überholen gestellt habe und fett. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Sag mal so, die, die pushen schon stark von hinten. Hm. Aber Reichen wird aufgehalten, oder? Das ja, ist halt in der Hamilton. Perfekt. Der rote Punkt bei mir ist ähm, Ericsson. Ja, ich meine, da waren nämlich beide Ferraris hintereinander. Ja. Ah, Vettel war noch nicht in der Box. Klar war der noch nicht in der Box, aber der hätte ihn halt trotzdem aufgehalten. Weil nee, nee, Vettel äh, war der hintere der beiden Vettel. Ja, aber wenn der Vorgänger gewesen wäre, hätte er ihn nicht aufgehalten. Wir sind ja hier nicht bei Mercedes. Boah, das wird hier immer enger. Hinter mir ist so ein Tumult, da wird es gleich krachen, wenn die so weiterfahren. Verstappen hat 1,78 Sekunden etwa verloren. Während Raikön mal recht gut mithalten konnte, wenn nicht sogar schneller fuhr. 3 schon ist meine schnellste Zeit vom Anfang. So jetzt wird's wichtig. Ja, Verstappen kriege ich nicht mehr. Es kommt eher auf den Fos India jetzt hier an. Den noch zu kriegen. Die Forst India kommen nebeneinander raus. Oh Bott, das hat so einen Überschuss. Hier auf der Geraden. Aber interessant, dass, Aber Ham interessant, dass Hamilton's Undercut funktioniert hat. Na ja mitten ist jetzt auf 2 ja. Ich muss aber auf jeden Fall jetzt pushen. Rekard und Bottas prügeln sich da und dahin hat's gekracht. Keiner raus, aber die haben viel Zeit verloren ich glaube ein paar könnten einen Schaden haben. Ich denke mal die sind vorbei an mir. Dann muss es ja, aber. Ja du auch... kannst sie wiederholen dann. Ja. Weil ich habe 24 Sekunden auf die. Und die sind schneller als ich. Man hat es ja gerade gesehen. Hamilton fuhr etwa zwei Sekunden schneller in der einen Runde als ich. Ist mir auch jetzt egal, ich gehe ins Minus. Sparen kann man immer noch. Ich oh, das wird gerade von Perez überholt. Eine halbe Renndistanz ist immer noch das da. Ist immer noch, ist immer noch eine halbe da, wo ich zur Not was machen kann. Ja. Boah, eine Sekunde hat der aufgeholt. Ich fahre auch nicht wirklich gut. Ich mache viel mehr Fehler, weil ich die ganze Zeit attackiert werde. Boah, Perez überholt Ricardo ja schon vor der DRS-Zone. Boah, in diese Kurve rein vor der DRS-Zone. Sehr gutes Manöver von Perez. Und jetzt attackiert er mich gleich kommt da noch nicht durch. Ocon hat sich währenddessen Renault da hinten geholt. Ich glaube, Perez versucht sie sogar gleich in, in die ähm, Olympiakurve hinein. Alter, also der ist hier richtig aggressiv. Der will durch. Jetzt macht er einen Move wie Vettel, glaube ich. Ja, da ist nicht viel Land für mich. Perez ist durch. Der oh. ist viel aggressiver als Ricardo. Auto verloren hat denke ich zwei Sekunden gekostet Hermann ja, ist vermutlich durch, ich weiß nicht wie lange die Boxengasse hier ist wir nähern uns dem ähm, ich weiß ich auch leider auch nicht theoretisch müsste es aber etwas um die 22 Sekunden oder so sein so, Ricardo, kann ja auch nichts machen, und Ocon holt sich hier Bottas, was ist mit den Force Indias los? die überholen hier einen nach dem anderen und zwar Top-Teams ja, drei bis vier Sekunden hat der kleine Verlust des Autos gekostet. Wow, da war ich sehr weit draußen. Ich gebe noch nicht auf gegen Ricardo. Oh Gott, der hat mich sehr weit rausgedrängt. Reichen ist vorbei an Hamilton? Das ist super. Ja, das war die erste Verwarnung. Reiko ist vorbei in Hamilton, das ist super. Ocon hat auch Ricardo jetzt schon wieder vor der DS-Zone überholt und jetzt versucht er gleich die Attacke gegen mich. Schafft das noch oder muss er, macht das wie Perez gleich nach der Olympiakurve? Komm, jetzt kämpft doch ganz, ganz viel, damit ihr Zeit In verdient. die Olympiakurve! Versucht's Ocon hier gegen mich, steckt aber zurück. Zum Glück, weil das hätte gekracht. Wäre da so weitergefahren. Aber jetzt attackiert er wieder in die Kurve rein wahrscheinlich, ja. Und ich will hier nicht zu stark verteidigen, weil ich nicht zu viel Zeit verlieren will. Gerade gegen die Vs India ist auf der Geraden eh keine Chance. Also wenn sie durchflüpfen, dann ist es so, aber gegen den Renault Motor kann ich verteidigen. Ich sehe gerade, wir haben schon Runde 14, ich muss auch mal auf die Reifen schauen. Okay. Ja, die Reifen haben jetzt. Man merkt schon, dass die abgebossen sind. Bei dir müssten die um die 60 liegen, denke ich mal, oder? Nee, ja, ja, 55. Und zu dritt fahren die da rein, das wird gleich krachen hinter mir. Okay, du bist auf jeden Fall. Vettel auf... hat sich durchgequetscht, irgendwie an allen. Aber Hülkenberg holt sich seine Position. Okay, oh Gott. hat bin ich ganz schön gerutscht. Du bist auf jeden Fall rein. Bei mir sind es die Hinterreifen, die langsam den Geist aufgeben gefühlt. Du bist auf jeden Fall schon da gefahren, weil ich habe 50 und nach den ersten 6, 7 Runden hat es schon 5%, aber es ist gleich dann bei 5%. Ziel. Ich glaube, ich verliere das Rennen. Oh. Hülkenberg und Vettel, ich versuche Vettel abzublocken. Es wird eng. Oh Gott, da habe ich mich. Da habe ich mich verschossen und da hat es gekracht. Vettel, Ricardo. Ich versuche jetzt einfach mal die Innenseite zuzumachen gegen Ricardo. Okay, er versucht eh keinen Move. Okay, Rennen ist verloren. Wieso hast du einen Fehler gemacht? Ja, haben Flügelschaden. Und außerdem so uh. sind 13 Sekunden. Die haben Gehst du diese Runde rein? Ja. Ja, wenn ich den Flügelschaden habe, jetzt recht. Ich habe nur, hab nur noch die Hoffnung, dass die Fleisch noch mal auf, auf Highpass gehen vielleicht. Uiui, hier ist eng mit Vettel, er drückt mich hier raus, crasht sogar leicht in mich. Dadurch überschieße ich wieder bei der Kurve und dränge ihn raus. Fertig, los, Er ja, lass und mich gerollt. doch raus! Oh Gott, Aber immer wenn er mich da weg kann ich halt die Kurve nicht mehr fahren. Da ist der Winkel unmöglich. Aber ich sehe doch nicht ein, damit da viel Zeit zu verlieren. Du musst jetzt nee Jeff, ich fahre noch eine Runde. Ich will weniger auf den Highpass fahren, damit ich da mehr pushen kann. Du bist noch vorne fast in jetzt gelandet, oder? Gerade so vor Perez. Boah, Hülkenberg klebt mir jetzt am Heck, der wird jetzt probieren. Aber er kommt nicht vorbei, ihm fehlt die Topspeed. Ich habe einfach die Hoffnung, dass sie nochmal reingehen. Wir sind auf P4 also, Hamilton wird wir höchstwahrscheinlich nochmal reingehen. Ultra okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 29. Oh Gott, ich habe keine Hoffnung. Wenn Hamilton mehr. aber reingeht, geht Raikön eigentlich auch rein. Ne, nee, Raikön kam eine Runde später. Das auf ja, wow, die 1 Runde 2. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 15,8. Oh, uh, zücken wir gleich der Ihre Reifen sind vier Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei eine Minute 36,3. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt hat mich Ricardo. <Gülscht> Ricardo, was war das für ein Move? Ne, dafür gebe ich ihm die Position hier nicht. Dafür verteidige ich jetzt mit der Brechstange, wenn er solche Moves macht. Ich hab sogar zum ersten Mal jetzt DRS dieses Rennen. Hier alles runterstellen, ich fahre jetzt eh in die Box. Dann spart's ein bisschen in der Boxengasse. Ja, ist aber gefühlt gar nichts. So, in der Box. Ich habe echt noch die Hoffnung, ich habe nur noch die Hoffnung, dass sie reingehen. Ich habe nur noch die Hoffnung, dass es einen Safety Car gibt. Ich mal reingehen wird mir gar bringen. Oh Gott, ich bin noch 16. nach den Stops. Ich krieg glaube ich, nicht mal mehr Punkte. 18. ja. Letzte Rundenzeit Tschüss. lag bei 1,36,5 Jetzt muss ich in der Aufholjagd vom Vereinsten kommen Und sehe hier nicht nur mehr, mehr Punkte So, Lila nahm im zweiten Sektor hat so viel Zeit gekostet. Lila nahm im zweiten Sektor Obwohl ich nur Benzin spare und er spare. weil erst kann ich wieder benutzen nutzen. Jetzt so gut an jetzt. Oh gelbe Flagge, da hat es einen Red Bull erwischt. Im Vorderen Verstappen Verstappen ist raus. komm bitte Safety Car, bitte Perfekt. Safety Car jetzt. Ich glaube an die Spiel. Gib uns einen Safety Car. Der steht an so einer gefährlichen Stelle, da muss Safety Car geben. Auf Aber neben der Strecke zum Glück. Den früh vom Gas. Ich sagte, sobald die erste CPU reinfährt, hätten sie, erkennen sie, dass sie einen Safety Car hätten geben müssen. Grüne Flagge. Wenn da so zwei nebeneinander fahren dann wird, darf man ja nach. nee, ich schon weg, schade. So, ich habe eigentlich schon fast den dritten Platz sicher. Hinter mir sind zwei Force Indias, von denen ich mich absetze. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18.6 so. Sekunden eine Runde richtig pushen ich will hier eine schnelle Runde hinlegen wenn ich schon äh, nicht viele Punkte mitnehmen kann dann zumindest die schnellste Runde bitte also das kannst du gut hinkriegen weil ich fahre auf Sparmodus Wäre ja, ich nicht ich kann eine Runde auf Fett fahren und Hotlap. ich könnte schon aber dann müsste ich noch mehr sparen Ich will eher mal ein gleichbleibendes Tempo haben, damit die Reifen vielleicht noch ein bisschen weniger abbauen. Ich will es nur einfach fürs Gemüt haben, die schnellste Runde. fühlt man sich besser, wenn man zu wissen sie hat. Wieder Sektor 1. Ich laufe aber gleich ich auf Konkurrenz auf, das heißt ich kann die Runde nicht durchfahren. Distanz zum führenden Beträgt. Also jetzt schon auf Gasly oh, und noch weniger. Was fahren die denn da jetzt noch auf ihren Reifen für Zeiten? Auf Ultras. Ich bin nicht wirklich schneller als äh, und ich war 35,5 gefahren. Gasly und Leclerc. Oh Mann, jetzt sind die mir hier im Weg. Aus dem Weg, Gedeppen. Ich bin auf einer schnellen Runde. Blue Flag. Verdammt nochmal. Ich bin hier in lila Zeit. Ich habe eine lila, lila Zeit D. nach Sektor 1. Ich hatte sehr auch nach Sektor 2. Aber wir sind hier sowohl Leclerc als auch Gasly im Weg und jetzt kann ich die Runde nicht richtig fertig fahren. Hat aber trotzdem gereicht. Aber ich musste sehr viel war, Zeit was, was War es deine Zeit? 34,8. Weiter. Hm? 34,8? 6,6. 14.000 mich verarschen. Achso, du hattest die schnellste Runde geschafft. Ja, 34,88. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 18. Ja, aber ich hatte sogar noch äh, Verkehr und musste dabei überholen. Ja, aber du hast auch gepusht. Ja, das ist das für, für schon. Ich komme aber auch nicht näher an die vorne. Viel zu wenig. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 47,5 Sekunden. 47 Sekunden Vorsprung auf meinen Teamkollegen. Ich habe sehr viel verloren beim Verteidigen. Gegen die anderen da auf den Ultras. Ich hätte einfach mit der Strategie mitschwimmen sollen und Hyper-Ultra fahren sollen. Ja, wäre auch besser gewesen bei mir. Aber man darf ja nicht vier Hypers mitnehmen, sonst hätte ich das ja jetzt von Haus aus gemacht. Okay, jetzt hab. Wow, warum habe ich auf einmal 3 Sekunden aufgeholt in der Runde? Ich bin genauso schnell gefahren wie davor. Echt weil die battlen. Aber die gehen nicht mehr rein. Nö. Nee. Das sind immer noch 14 Sekunden, also. Wir müssen 3 Sekunden etwa pro Runde kommen und ich müsste auch noch überholen. Boah, da hatte ich Glück, dass mein Flügel nicht kaputt gegangen ist. Ich habe gerade richtig die Wand touchiert. Oh. Letzte Kurve bin ich aufs Gras gekommen. Also hätte mir auch das Rad abfliegen können, wenn das Spiel fies gewesen wäre. Bei meinem Einschlag in die Mauer auch. Alles schön, jetzt einen nach dem anderen hier zu überholen. Ich glaube ich werde kein einziges Wohlmann über im dem Rennen haben. <lacht> okay, nur eine Sekunde aufgeholt. Ah, ja, du holst da auf, das ist ein gutes Zeichen. Naja, bei fünf verbleibenden Runden, oder sechs verbleibenden Runden ist eine Sekunde zu wenig. 23 so, Sekunden. Ich hoffe das reicht jetzt schon. Ransaugen, rechts vorbeigehen und durch. Jetzt nicht den Peres machen, hätte ich nämlich fast gerade gemacht. Oh, mein DRS ist kaputt, ist ja so schlimm. Ist Der Heckflügel ist unten. Ja, wenn du rankommst, ich schon. Ich muss noch 11 Sekunden rankommen für DRS. nächste Form ist Ricardo. Also ist hätte, noch ich, hätte ich noch nicht mal den Flügelschrank, aber ich glaube, ich hätte es doch geschafft. Ich hätte es dann, glaube ich, sogar doch geschafft. Ah. Naja. Aber auch selbst verbockt. Aber Safety Car kommt, glaube ich, wirklich nicht mehr, leider. Aber also ich hatte auch noch ein Safety -Car das zu der Zeit. Von unserer Seite hm? sieht alles aus. Sag bescheid Aber Ich hatte auch nicht so wusste, dass diesmal so wenig rausgeflogen sind. Es sind immer zwei, drei, die durch Motorschaden rausfliegen. Diesmal nur einer. Ich glaube, Hamilton setzt sich ein bisschen ab. Der Abstand zum Hintermann beträgt 12,2 Sekunden. Fliegt so ein bisschen an in die Gruppe dran wie... Als würde ich hier mit Mercedes okay, fahren. Der zum also, also, ich will zumindest hier noch Punkte, sonst bin ich enttäuscht. Weil, wenn ich schon mal vom P2 starte, ist das, das Minimum, was ich erwarte. Ich ja, ich komme näher. Aber der Himmel hat sich schon ganz schön stark verdunkelt. Ich bin bin der ist heller geworden. Das ist, Sekunden. Du holst pro Runde 2 Sekunden auf. Sie fahren mit alten ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind zwölf Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,8. Ist ja toll, dass ich 2 Sekunden schneller bin, aber es ist, ist zu wenig. Vor allem weiß ich mein Vorteil mit der Zeit weniger werden müsste. Ja. Wobei, ich bin gerade eine 35 34 gefahren, also. Ich habe, glaube ich, schon drei, Runden, sei, drei Sekunden aufgeholt. Aber ich muss auch sparen. Aber ich habe nichts zu verlieren, ich habe 14 Sekunden nach hinten und 9 Sekunden nach vorne und von daher... pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Was mich wundert, Serotkin fährt schneller als Ricardo. Also Serotkin hinter mir, schneller als Ricardo vor mir. Überrascht mich etwas. glaube, Ricardo hat hier mit Problemen zu kämpfen. noch irgendwie mein ES verbrauchen. Habe ich etwas zu viel gespart? Und Rai können lässt auch von Hamilton abfallen, also. Boah, war einer in die Wand gefahren nach Stadtziel. Komm raus. Nach ja, aus der letzten so, Kurve da. heraus. Ja, da habe ich mir eben einen Flügel ähm, ja, gefahren, der nicht kaputt gegangen ist. Oh, ich habe einen Bremsfunk verpasst. Ich krieg bestimmt eine... Ich krieg gar keine Verwarnung. Nicht meine Verwarnung. Das denke ich so eh, ist egal. Der hat nach hinten so viel Zeit, da macht das auch nichts mehr aus. Also, wenn Raikön jetzt noch so drei Sekunden die Runde verliert, kann ich ihn kriegen. Aber jetzt, wo er nicht mehr bettelt. aber jetzt heißt der Hocken okay beträgt 6,5 Sekunden. und noch eine Verwarnung kassiert aber immer noch keine Strafe so jetzt will ich Ricardo überholen die Runde Punkte kann ich eh eigentlich schon aufgeben weil wenn ich sehe wie weit ich da noch rankommen muss ah, ich will zumindest Ricardo. einer von denen die Runden mich so viel Zeit gekostet Benzino haben raus. Ich habe auf jeden Fall gelernt, die Strategie in Russland umzudrehen, ist kacke. Ja. So, hier kann ich noch nicht angreifen, aber Start und Ziel. Wenn ich ihn da nicht kriege, dann bin ich selbst. Wobei... ne, das reicht noch nicht. Oh, boah, da hat er aber ganz schön auf die Bremse getaun. Vielleicht kann ich ihn doch noch vor Start und Ziel holen. Hier jetzt reinbremsen. Ja, aggressiv überholt. Bin okay, ich sehe Hartley. Wenn Hartley jetzt keine guten Rundenzeiten mehr fährt, kann ich ihn kriegen. Ich gebe die Punkte noch nicht hundertprozentig auf. Wie viel muss ich holen für die Punkte? Fünf Sekunden in zwei Runden. Ja gut. Das kann ich vergessen. ich muss sogar noch ein bisschen benzin sparen das gibt eine strafe nicht okay das überrascht mich dass dafür keine strafe gab ich habe die erste kurve nahezu ausgelassen aus versehen Boah, aber ich komme ja manchmal schon raus ich sehe schon mich in der wand manchmal ich rutsche einfach nur noch auf den hypers Oh nicht nur du. Runde, die Runde des ich habe eine ganze Sekunde. Die bauen, die bauen jetzt Sektor. richtig ab die Reifen. Ich fahre eigentlich nur noch in der Auslaufzone gefühlt. Also ich bin gerade. Also ich habe jetzt in den letzten Runden die Track Limits extrem ausgedehnt. Ich habe, glaube ich gefühlt fünfmal pro Runde abgekürzt leicht. Ja abgekürzt nicht, ich fahre halt immer ne, mit viel Schwung aus Und Van Dorn hat okay, irgendwas angestellt. Ist nur noch vor mir. Ich wüsste wo Sekunden. auf der Karte ich bin. So, zu Reikön habe ich 6,6 Sekunden, also es wird nichts mehr. Es ist mit Van Donnen und Hartley und so wird leider nichts mehr. Wir müssten jetzt noch richtig was verbocken. Ich habe eine Sekunde aufgeholt leider die Runde. Ist zu wenig. So jetzt gleich kommt Hamilton über die Linie. Also so ab Runde 24 war es dann zu Ende mit den Reifen. Und immer noch keine Strafe, WTF. Wie oft darf man hier noch abkürzen? Oh Gott. Also meine Freunde, nicht das Nachmachen in Russland, da... ...irgendwann trefft ihr die Wand <lacht> Vor der Ziellinie so der letzten Kurve noch weggedreht. <lacht> Super. Lass dich nur nicht von dem Force Indias überholen. Nee, nee, nee, das waren 14 Sekunden. Und es war direkt vor der Linie. Es waren genau 10 Sekunden, habe ich jetzt noch auf äh, Paris. Genau 10 Sekunden. Schade, dass Kimi am Ende abreißen lassen Nein, von Ich habe Rotbenzin. Alles nur nicht das, bitte. Kein Benzin jetzt ausgehen. Hatte ich bis okay. zur vorletzten Runde auch. P10 ist weg. Ja. Oh, Mann. Ja, der Flügelschaden hat mir wahrscheinlich. Also, der Flügelschaden hat mir auf jeden Fall P2 P, äh, gekostet. Und vielleicht auch P1. Ist so traurig. Ich <lacht> noch nicht mal Punkte. Von 1 und 2. Von 1 und 2 hatten wir 3 und. <lacht> 13. 13. Ich habe die schnellste Runde im Feld und trotzdem P13, ohne dass ich einen Unfall hatte. Wieso? Hm. Ja, das wär's dann gewesen für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, und schauen wir noch mal das Ergebnis mit euch an. Ich muss schon... Ja. Bye -bye. Schau ich mal in die Rennleitung. Wie oft habe ich abgekürzt am Ende? Ich habe häufig, kannst du lesen. Also, man sieht, ich habe bis Runde 14 habe ich, zwei, habe ich zwei Verwarnungen. Runde 20 kommt dann die dritte, Runde 23 die vierte, Runde 25 kommen noch zwei weitere, 26 kommen noch zwei weitere. Lucky hat in der letzten Runde dreimal abgekürzt. Mhm. Und die ganze Ereignisliste ist voll mit Haas und dem Ausfall von, von äh, Verstappen. Ja Leute, ich weiß nicht, ob Lucky noch da ist. Ja, anscheinend. Er ist weg. Und ja. Falsche Strategie. Es ist aber auch so blöd, bei manchen Strecken ist es halt besser, wenn man, wenn man so eine Strategie fährt, bei manchen halt andersrum. Man sieht, die ein Stop war besser. Ärgerlich auf jeden Fall. Und Bottas ist als einziger einzige zwei Stop gefahren, der in den Punkten auch gelandet ist, neben Leclerc, aber ich glaube Leclerc hat ja den Unfall. Weshalb er so weit hinten gelandet ist. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Bis dann und ciao. Euer Rocky. 15 weitere Punkte. Nice. Und warte, warte. Ich schaue noch kurz die Rangliste an. Ja, ich verliere an Raikön den Platz. Ein Punkt fehlt. Bottas hat verloren. Das ist gut. Hammond hat mehr geholt. Ja. Vettel hat 6 Punkte geholt. Also sagen wir mal so: Es war ein erfolgreicher Tag. Zwar eine Position verloren, aber es war okay. Und ja. Bis dann und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.